Ja, hi. und willkommen. Mein Name ist dann die Wolpe und, und ich bin mit Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil. Ja, jetzt mal mit und. etwas Probleme technische und fähigkeitsmäßigen. Keine Ahnung, ja, ja, wir sind einmal in einer Katze gestorben. Ja, aber wird schon jetzt klappen. Diesmal, ne? ja. Ich glaube, wir sind jetzt bei Kapitel 22. Ja. Mhm, glaub schon. Und Dann sind wir bereit. Wir gucken mal, was jetzt so abgeht. Ne? Wir haben die BSA ja. von Afrika hier getroffen. Wir ja. haben uns ein, wir haben uns Jill Sandwich hier gezeigt. Oh, typ 2 Plagas. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich wurde der ursprüngliche Last Plagas Parasit in einer Ab gesiedelten Gegend Europas entdeckt in Spanien, um genau zu sein. Nach seiner Reifung in einem Wirt übernimmt er dessen Willen und Beinen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulation von außen wird. Das bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit ist großes äh, kommerzielles Potenzial, so dass das Plager schon bald großes Interesse erregte. Das Problem bei der Komma, komma, die zierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt, an dem der wird, steuerbar wird. Der Zeitraum, um der zwischen der Verabreichung von Las Plagas als Ei und dessen Reifung in Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Er kommen noch ungefähr 3,5 äh, Seiten. <lacht> Ja, der Reifungszyklus von Las Plagas ist relativ kurz. Aber die potenziellen Kunden wünschen zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche wurden Verbesserungen an Las Plagas vorgenommen. Das Ergebnis waren die Typ-2-Plagas. Das also Diese unterscheiden sich von ihrem Vorgänger dadurch, dass sie im ausgereiften Zustand verabreicht werden. Und der wird fast sofort steuerbar ist. Typ-2 wird oral verabreicht. Also oh. der wird in den Mund eingeführt. Also diese der Methode ist zwar ja, diese, diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Gehirn und schließlich zum Rückenmark selbst, so, mhm. sodass er das zentrale Nervensystem übernehmen kann und er wird gesteuert werden. In einer Laborumgebung konnten wir die komplette Kontrolle eines Wills innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Abgesehen von der kürzten... Infektionszeit weiß Typ 2 alle Merkmale des ursprünglichen des Plagers auf und ist somit außerordentlich geeinigt für die Kommerzialisierung. Ähm, nun steht lediglich das Sammeln von Felddaten aus der kijucho war äh, zone aus. Oh mein Gott, es ist äh, es ist so lang, ich will nicht länger lesen. Ja, ich habe gesagt, da kommen noch drei, vier Seiten. <lacht> ich habe so viel jetzt gelesen. Lesen, während Daniro hier schön alles lootet ich habe irgendwie so rückblickend bekommen hier als ich mit dem Vegas immer die Elder Scrolls gespielt habe hatte der, der hat einfach mal irgendwie bücher gefunden hat die irgendwie einfach mal so random gelesen <lacht> so wie ich jetzt gerade die dokumente ja. gelesen habe ja der, der hat hier irgendwie ohne vorwarnung immer gelesen ich denke mir nur so was redest du ja gerade <lacht> er wanderte durch die durch die lehre bis er sein schicksal fand der bla blablabla <lacht> Und, äh, Aua, ja, böser Doggo! Hinter der Was ist der der, der mit Rudi los? Ja, dafür so, habe ich so ihn stehen. aber nicht entzogen! Hier Alter. liegt doch Gewehrmunition zufällig Aua! ich meine die story mit den las das ist voll interessant eigentlich das sind diese diese turmköpfe ne? äh, das sind diese parasiten aus dem vierten teil äh, ah. was das denn ach noch ein doggo ja aber was du gerade da vorgelesen hat das war ja da, was diese Frau da gemacht hat ne was dieser eine typ da gemacht hat als ja. einen apfel in den mund gesteckt hat ja, ja die szene ganz am anfang vom ersten bad Hello. Und da ist schon wieder was, auch hinter uns. Ja, no. ah! Aber. Hier kannst du es wagen. Du Stück. Ah! Hat er mich gerade gerade gerammelt? Warte, ich bin gleich. Uh. Ah. Oh, <lacht> Hilfe, <lacht> Hilfe. Ich bin nicht so gut mit Hunden, okay? Ich auch nicht. Ich mag auch keine Hunde. Katzen sind viel besser. Okay. Ich mag ehrlich auch keine Hunde. Echte Erfahrungen schon mal von Hund gebissen. Nein, aber fast. Oh je, ey. Warte denn? Willst du wieder lesen? Nein, ich will nicht lesen. Ich wollte auch die Tür auftreten. Hm. Okay, bleiben wir mal, mal zusammen. Oh, da war so eine Mine. Ja. Ey, der, der rammelt mich wirklich! Das ist ja ekelhaft. Scheiß Köter. Weil gerade ist weg. War da ist mich nie an dabei. Fuck. War gerade. Das ist ja noch ein Doggo. Auah. <lacht> ja, angesprungen. Oh. Oh, der kommt schon wieder noch mehr gleich zurück da hinter uns da, da hinter uns überall da, ich habe keinen... Pass auch der? Hat zwei Köpfe. Ja. Ja, war die falsche Waffe, aber hat geklappt. Oh danke. Ja, mal. So, stimmt's, Deiner? Ups. Ach, da oben ist er. Sohn. Da. Ich komme jetzt auch. Oh, ich habe einen Juwelenkäfer gefunden. <lacht> das ist da. Nicht auch. Geh weg, geh weg. oder so? Nein, nein, nein, nein, nein. Und hier oh, bist du. Ah, auf der anderen Seite. Ups. Oder bist du oben? Ich bin ja oben. Warte, bist du bist da oben! Ja. Du musst ah. darüber muss da springen. muss darüber springen? Ja. Noch was? Ha. Hm. Ich glaube Oh, oh mein Gott. No, okay. Ja. Ähm, ja. Jetzt bin äh. rest, rest in Peace. <lacht> <lacht> oh. Oh. Äh, ja, mir leid, aber das wollte ich unbedingt <lacht> Warte, ich halte dich. <lacht> das kommt ins Beste auf mein... <lacht> Nein. Ich glaube, ich glaube, da waren so Dinger irgendwie so so mähen und die muss es von innen da irgendwie abschießen oder so ja ich habe da waren waren drähte gewesen ja aber ist ja auch egal gehen wir weiter du hast du bist nur froh, froh ich habe ich habe hab vielleicht ein bisschen abgewartet ja <lacht> um zu sehen was passiert du hast es mit Absicht gemacht so okay so, hier muss einer ja, ich, die ich ganze Zeit Lampe. Hast du vielleicht kannst du vielleicht die Pistolenmunition entbehren? Warte mal. Thanks, so schnell? Jetzt so. habe ich eine Menge Schätze uh, oh, oh, oh hatte ich nicht ja ich hatte sogar oben. okay schau mal oft an die Decke ich glaube in der Decke sind oft ein paar Sachen Schätze oder so die mal abschließen müssen ja jetzt sind sie wieder auf hm. hm. oh, das ich schon in nächsten. warte dann kriege ich von ihr auch schon bon. da war er weg ja er war niemals beim oh, der stand so so ja, ja ich kriege ich die mache ich fertig ja. ah. schieße ihm ins gesicht da ja, noch einer, ehrlich. Okay, ist er tot? Glaube, er ist tot. Granaten. Ja. Ah, Gewehr und ich sehe nichts ah. da. Ist dorthin. Aus ah. Ja. Ich habe nämlich nicht mehr so viel. Hm und so schätze ich meine wir in den decken sind schätzen so. da getroffen da schon wieder Mal zurück zur brücke Warte. mit der lampe am besten das ist ja auch ein emblem da ja, ist sogar am wasserfall ja. oh. wir haben wahrscheinlich sowieso schon 20 von denen verpasst aber ja. So, Auf hier ist der richtige Weg. Wir gehen immer erst in die Sackgasse. Ja, wissen, wo die ist. Schlange. Ach. Ach. Ach ja, genau. Das war ja auch so eine Sache. Nimm die Pistolenmunition mit. Zurück, ne? Da, da. Ist er Ah, für dir. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, nein, ich wollte die Lampe nicht. Können <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir hier entabstellen? Äh, also ich muss mit Stolz kurz nach oben. Go! Come on. Äh der taste bei mir. Leertaste, okay. So, hier müssen wir eigentlich zu den schätzen ne? Ah. kommen. Ah. Wir sind doch da. Wir sind da hingekommen, ich sehe nichts. Da. Schlange. Ah. Böse. So, hat ein Ei hinterlassen. Und oh, ein Ei, und ein Diamant das eigentlich mehr mitnehmen aber warte moment ich könnte was machen ich habe ja was zu ah. von den verschiedene Eier. wenn ne, alle von denen glaube ich im inventar ist dann ja also das ist bei Resident Evil, Evil 4 so: ein ja, weißes so. Ei bringt fast gar nichts, ein braunes Ei bringt ein bisschen war was, ein goldenes für deine gesamte Gesundheit auf. Mhm. Ich kenne mich aus. Kannst ja einlagern. Am nächsten Mal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die alle im Inventar haben muss oder, so. oder du ein Archiv mit. So. so. Ich wollte das drehen. Warte mal, ich halte uns mal hoch. Den normalen. Oh, habe ich überhaupt munition für all das <lacht> irgendwie nicht kann ich mir mal eine Pistole? <lacht> nee, ein oh. nicht darüber muss ja nur so, Moment. Nur so ein bisschen da gibt's gibt immer alles ja gibt dir alles Boah, das ich weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du die lampe brauchst also ich stelle dir da mal eben hin oh, ja. Nee, ich glaube, da ist schon wieder Licht. Oh. Oh, hinter dir. Ah. Oh. Nein, ich will nicht Antivirus aktualisieren. <lacht> mein Antivirenprogramm ist gerade von mir aufgeschaltet. <lacht> <lacht> aufgeploppt. Oh, oh, oh also die ursprünglichen Plaggers geht schneller kaputt. Oh ja. So, wie mache ich das jetzt für dich auf? Ich ja, da Hm. Ja. ja. ich glaube die Lampe war man immer. Jetzt relativ hell. Ja, Oh nein. Ich war mal ein. Oh, hinter dir. Ah. <lacht> oh, oh. Hat die einen immer einen mit der Schaufel über, über, überbraten müssen? Also, das ja reingehen besser. Ich glaube jetzt am sichersten. Auf Weg hat noch keine Prügel bekommen, wer will nochmal? Oh, hier drin sind welche... Ah, ah, halt, hinter dir, auf. hinter dir. Ah, oh, okay. ah. ah noch einer, noch Seriously? Ah. was da oh, ich habe gar keine moni mehr doch ich habe voll wo noch da <lacht> oh, hinter uns ist auch da doch nicht die lampe ab verdammt Nein, direkt. Ah, da, da, da, da. Oh. oh danke. Vielleicht den typ der vor mir ist hier ab damit treffen. Nicht mal gestorben dadurch. Bäh. Ah, noch der Blendgranate. Okay, that's it. Oh, oh. aber ja, Was war das denn? Wenn man es hinter mir explodiert! I'm coming. I'm coming. Oh. So, jetzt geht's wieder. Halt dich mal lieber. Halt du noch. Warte. das Cloud nutzen. Au oh, oh Gott, Ich ja. <lacht> <No. lacht> <lacht> wollte oh. mich gerade! kann man. Ah. Ah, kann ich mir jetzt nicht sein. Äh, wieder was kaufen? Nein. Wenn kann natürlich verkaufen. Äh, verbessern? Oder äh, Pistole verbessern? 100. Momentan können Sie dieses Objekt nicht verbessern. Nein, ich kann die Kapazität nicht erhöhen. So eine Scheiße. Na ja, gut. Oh, Schätze? Schätze? Schätze? 7000. Okay, ich bin bereit. Fertig. Okay. So, dann das Ganze nochmal, aber ohne sterben. Wer reingeht? Kommst oh. du denn her? Versucht er mich von da hinten mit der Armbrust zu erledigen. Ach, der hat so eine auf mich geworfen. Das hat, das erklärt natürlich alles. Mein Gott, ich sehe nur die Kugeln aus dir raus. Wie aus deinem ja. Gewehr rausfallen. Ne? Ich finde es cool. Hier. Ja. Nein, oh, ah. ja. ja. Ich habe noch einen Schief mitbekommen, Mann gegen Mann. Ich habe nicht Licht Oh Gott. Oh shit. Oh shit, es ist, ist ganz so mein Bart juckt. <lacht> <lacht> äh. oh, oh. Nein, nicht bei mir. Hinter uns ist noch einer. Ich sterbe. Hinter uns, hinter okay. uns. <lacht> äh. Ich glaube, wir sollten hier raus. Aua. Ich mal da oben den ab. Oh. Wo bist du? Hä? Immer noch mal voranfangen. Immer da raus, am besten. Ja, Moment. Oh, schon wieder eine Granate. Oh nein. Oh. Stell dich mal nicht so an. <lacht> Moment, warte. Okay. Warte, lass mich so, bei denen. Der wird die ganze dynamit. Warte. Ich muss nachladen. Ich, ich habe es gesehen. So. Ich kann noch den genau. oben daneben cool Da so, jetzt. Ah. haben wir alle? Ja. Jetzt im G Munition. Oh MG Munition wo es mg G Munition? Ich will sie haben. Ja. Ripp. Und ich brauche auch alles an Munition, Blindgranate. So <lacht> wunderbar. Natürlich doch voll easy. Warte mal. Ach so. Bist du? ich bin hier in der mitte ich schaue mich um Sucht Suche nach ruhm und ehre ruhm und ehre oh, ein kraut oder was nee. ja, sieht das aus sein oder nicht sein das ist hier die frage Ich dachte, er wer, was? Aber ich dachte nur. No, nicht da und kam nicht. Yeah. Uh -oh. Musik? Ja, yeah. bei mir sind Gegner. Oh mein okay. Gott, der, der, der, da der, oh my God. So, ich habe keine der, dafür <lacht> ich will ja nicht sagen, dass das knapp war, aber meine Fresse war das knapp. Lade nach. Uh, Schatz gefunden. Muss auch annehmen, wenn mal irgendwann... und oh, dann habe ich wieder einen Schritt geschossen. Ja! Yeah. Why is it always the dick? Ja. Yeah. Yeah. He keeps kicking me in the dick! <lacht> Why? Why does he keep kicking me in the dick? <lacht> uh, if you say it him really hard, I swear to god, I'll kick you in the dick! <lacht> Legendäres Szene, ich liebe sie. Oh, ich glaube, hier kommen wir raus. Oh. Ah, Knopf, Knopf, Knopf, Knopf. So. Ja, ich glaube, Chris hat Magenprobleme. Ja. Was ich die ganze Zeit am Magen so. Ja. So, oh, oh. Bett, oh lustig. Ich glaube, hier kriege ich ja, uh, krieg man, na, no, man ist Sniper. Ich habe gerade eine Gewehrmunition gefunden. Ja. You must be Irving. Wow, perceptive, aren't you? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? <laughs> <laughs> <laughs> Oh mein Gott, Rauch! Nein. Es oh. ah. ist Batman. Ja. Oh, ah. Ah. Shit. Ich weiß natürlich, wer wer das war, aber ich werde es noch nicht sagen. Mhm. Und hmm. like Partner. das ist Bruce Banner. Ja. ist das? das ist in den Delta Team Chris here. Relocated Irving, but he got away. No Was so okay. okay. okay. okay. okay. okay. ja. gefunden. Ja. Ich werde kann. Aber oh, Kraut. Oh, gute Idee. Die haben wir hier rein? Hast du den eingeladen? Ich dachte wir feiern eine Party, ja? Hey, du glaubst also, das ist eine Party? Hm. Ja, da hängen Ballert jemand auf uns. Sollen wir dagegen machen? Ja. Wir sagen, wir holen unsere Sniper rauf, da auch, drauf schießen, ja. da drauf. oh, da ist einer bei uns den hier rein oh Au. Au. <lacht> trifft immer mit und so ein schuss hab, hab getroffen ach man kann die ja entdeckung oh. gehen mein gott ja, wäre ein bisschen besser gewesen natürlich oh, Headshot. der typ hat noch nicht mal gesehen was ja los ist ey. das ist schon der nächste. Nein, ich hab's gebet. Ich hab jetzt auch keine Sniper-Munition mehr. Oh, oh. Kollege, du wirst, wenn du das nicht machst. Ja. Und das auch egal. <lacht> Und da kommt schon der nächste, Level, der wieder da einsteigen will. Super. Nein, Nein. da hinten habe ich einen Schatz gut, gesehen. Ja, ich glaube, das war's nicht. Ne? Äh, aufstehen. So. Mein Gott, der wäre im musste nicht munition rum nicht so weit was kaum ab ja. und ich auch nicht Ich auch ja. hier <lacht> ab. Oh, ja ja Das Kraut. ja Kraut. Oh, sehr Gott. Ich habe Warte, ich nehm das. Dann heil uns bitte mal. Ah. Da. Thanks. Thanks. Oh nein, ich glaube ich weiß was gleich kommt. Gleich kommt noch ein Bosskampf. Oh ja. Oh, das ist Maschinengewehr. da ist Maschinen nee, ne. Da nee. Hat der von da aus eingesammelt? Ja. Ich wollt, ich <lacht> Weil jetzt hier raufgehen und halt einsammeln und die hat geben oh. <lacht> das Gewehr Munition im mit warte mal ich es auch mitnehmen jetzt auch ein Sniper hm, warte mal immerhin <lacht> äh, äh, äh, äh, wir wollten sie nicht stören ne, <lacht> ne? Ja. Da wollte ich gar nicht. Ja, äh, danke. Lade nach. Da so, und da oben, das hat schon gesehen. Ja. Bingo. Oh. Diamant, ab ihn. In Resident Evil 4 ist da, ist markiert auf der Karte, wenn man die Schatzkarte dazu holt. Ah, okay. Ich gehe mal da hoch. Da der steht direkt davor. Was nee. soll pflege. das, pflege Ich mit einer muss abschießen? Das geht so nicht, was? In Roundhouse Kick. <lacht> der hat sich ganz selbst in die Luft gesprengt. Das finde ich super. Ich habe keinen Platz. Oh, scheiße. Oh, scheiße. schon wieder was gefunden, ja. Oh, ich habe noch einen Schuss mit dem Gewehr. Ja, hier, hier ist Gewehrmunition. Okay. Ich hab's hab ein Emblem gefunden. Hast du ein Emblem gefunden? Warte. Oh ja. Hier. Ah. On. Hm. Hier. Kontrollpunkt. Nein, auf der anderen Seite lag noch Gold. Und oh nein. Oh, da, da blinkt auch noch was. Ich sehe doch da was. Da was gesehen. Da von da ganz hinten kommen welche. Warte ich, kann dir eine Sprunghilfe geben. darauf da, da schießt einfach dich. fucking no. Ich habe eine Lunte irgendwo. Ah, ah, was zum heck, was, was, was, was geht hier ab? What the fuck is going on? Bin wieder hier. <lacht> War mir zu gefährlich da oben. Schnell oh. sein. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah sehr gut. Aua! Oh, oh habt mir schiefe bekommen Feuerwerk. Ja, das glaube ich, das glaube ich eine Granate aus Hand geschossen oder so. Ja, wir sind beinahe fast gleich tot Ja. Ich will ja ja. Granate was? Au. Au. Was aber? So Gesicht blattgetreten. Alter. Ja. Nein, nein, nein. Oh, der ist schon tot. Da liegt noch eine Brandgranate. Ja, Was? Nein, ich kann keine Maschinen, ich kann keine Maschinen -Munzeln Gewehr muss wir zum Einsammeln. Kann ich muss ich die weg. Oh, wusste ja aber noch was. Haben wir beinahe einen Schatz der verpasst. Ja. Da keine Zeit, den gerade einzusammeln. Und sofort irgendwie. Warte, ich komme zu dir. Ja, ich hab schon. Warte. Jetzt kannst du mir die äh, TMP-Munze so geben. Ja, warte, das wir erstmal den erlegen erledigen. Auch der Lunte aus ja, die haben die ganze Zeit auf uns geworfen. Ja. So jetzt nicht. Oh my God. Ja. Ja. Okay, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Das, was wir gerade noch eben gesagt haben. Oh. Ja. Wer ist er denn? Wer ja, auch immer er ist, jetzt ist er tot. Nee. Die... Nein. Nein. Jetzt erstmal Boah. Da Nein. Da haben wir es jetzt Ja, bitte. Jetzt kannst du mir die tmp münze umgeben. Ja. Okay, doch nicht. Ich habe keine pistolen so mehr. Also, eigentlich... okay. Na, komm mal ich ich habe wieder welches. da so, ja, jetzt kommt mal. Oh Gott, die Musik hat aufgehört. Okay, Thanks. So, lade nach. Kann sauer haben. Danke. Gewehrmunition. Ja, du ja. hast ja jetzt auch ein Gewehr, genau. ja wir brauchen, wir brauchen unbedingt ein großes Kraut. Ja. Aber dafür hab... haben wir keine Zeit. Aber jetzt müssen wir erstmal... Ach, Moment. Ach, das wollte ich gar nicht. Ach, jetzt jetzt habe ich dir meine Granaten gegeben. Granaten. Ja gut. Ja. Ich, ah, ich habe meine Granaten wieder. Rot, Scout, rot, ah, Rot, rot, grün, grün. Dann, nehm, dann verbinden wir eben grünes, ist nämlich oh. an. Ja, dann heilen wir uns mal bitte. Oh. Gott sei oh. Dank. Bei den Resident Evil 4 konnte man auch drei grüne Kräuter miteinander verbinden. Mhm. Und Resident Evil 6 das ist komplett anders. Da ist irgendwie so kapseln. Ja. Yeah. Okay. Du musst hier so tic erstellen immer. tic Aber ohne MacGyver. Ja, ich bin MacGyver. Ich baue mir eine Bombe. Aus dem Totan. Ja. Totan-Bombe. Oh Gott. Dem geht's gut. Ach, da ist ja gar nichts drin. Nee. Äh, was? Du hast das Spiel verlassen? <lacht> Was? Ich sehe auch die Katze ja. mal mehr. mal. gut. Der Gastgeber hat diese Sitzung verlassen. Was? Nein. Nein, das darf nicht wahr sein. Mal gucken mal landen. Oh, Boah. <lacht> <lacht> Warum merken die sich den letzten Checkpoint denn nie? Ich hab keine Ahnung. Boah. <lacht> Jetzt kannst du nämlich auch noch die, die Sniper auf, aufnehmen. Ich habe noch weniger Platz. Da. Nein, nicht einsteigen. Oh. Ach ja, ja, kommen ja auch noch welche. Dann nehme ich dem. Oh. Was? Ich wollte gerade heilen. Oh, bitte. oh da Was? kommt einer hoch. ballern. Ich will dich abballern. Oh, du musst ja nicht ein schuss nachladen. Ne? Nee. Da. Da. Da. So, glaube, wir können. Hm, hm, hm, hm, hm. Ist, dieses Spiel wird echt nicht mehr von Capcom supported. Nee. Hm. Oh, Wenn es irgendwann mal ein Resident Evil 5 Remake geben sollte. Stimmt. Ich bin ich mein hier mal. Ja stimmt, die werden ja jetzt erst äh, den vierten Remaken. Ah. Nein, schrotgewehr ich habe keine Moni. Warte, ich gebe dir welche. Oh, oh mein Gott, ich kann ich kann das benutzen. Nein, ich meine, ich habe kein Dings, äh, kein Platz. So. Grüne Kraut kann du mir eigentlich auch geben. Moment, ich muss eben nachladen. Hm. Hm. So, okay. Ja. Oh, eine Granate. So, Sir. Sir. Sir. Da, hier oben. Ähm, ja. Ah. Sir. Wir wollten doch nur aufs Klo. Ja. Das kann ich nicht aufnehmen. kannst auch nicht aufheben. Ich habe keinen Platz mehr. Nein. Warte. Jetzt habe ich Platz dafür. Oh, warte war ja nicht ja. Oh, ich habe eine lunte oh! ja. ich höre hör irgendwas zwischen hat jemand irgendein sprite -Link geöffnet aber oh, oh, du hast ein leben äh, abgeschossen übrigens man kann auch nur fünf granaten mitnehmen wir sehen den Nebel mehr äh, im vierten teil mehr ähm, da ist bestimmt mehr ah, jetzt kommt dieser hat hier ja hm. erstmal hier hin und bei alles ab mit meinen sniper ist überhaupt Bin schon da unten Bist voll schnell so ein bisschen rücksicht nein, nein da habe ich ja, mich bloß nicht auch wir haben alle ihre lunden auf mich Ah, ah, ah. <lacht> so langsam. Alter, dann nein. Doppelte Explosion. Oh Gott. Die ja, ja, eigentlich schon gegen, da in der Luft hier. Nicht mit Auto. <lacht> oh. Oh, warte mal, oh, Gott. Warte ja. mal. Dann fern ich mal die, ich die. Hm. Aber ich glaube die die ich warte die ist stärker. Ja. 50, oh ja. Außerdem will ich beliebtes ich hm? Warte Mal yep. Kannst du gleich direkt nachladen? Ah, nein, doch nicht. Hm? Ja, ich habe ja links. Ah, ich habe ein bisschen zu viel gerade. Äh, äh, kannst du mir wieder zurückgeben? Was haben wir gegeben? Was Ja, die Gewehrmunition. Ja. Okay, fertig. So, jetzt machen wir da. Ah! Mann! Come on. Ich über die Tasten! Das ist Granaten! da wollte Sie wieder haben? Ja, gerne, bitte. Uh. Thanks. Oh. Um. Ja okay. Oh, in kommt welche. Oh. oh, das ist minecraft Steve. Ich glaub, wie, ne, wie, wie nennt man das Ding noch macht. Ich mal, wie er auf Deutsch heißt. Pickaxe. Uh, Spitzhacke. Äh, Ja, genau. Huh. Ah, ah. Yeah. Und zack, und zack, und zack. Oh, zack! Bock, bock, bock, bock, bock, bock, bock, Warte. Zack. wieder. Da, war ein bisschen zu kurz. aber oh Ich höre eine Lunte irgendwo. immer mal hier und vorne den Schatz kurz. Ja. ja. Ich bin nicht weg. gesehen wie der geflogen ist ja ein hat aber auf ja. ah, ah, ah. mich zu rennen mit einer brennenden lunte mit einer brennenden lunte Ist noch so ein Kontrollpunkt, deswegen verstehe ich nicht, warum wir immer woanders landen. Yeah. Ja. Im Dolly. Ich hab noch. Nope. ganz du hier haben auch. Oh. Ja, ja. uh, thanks. Uh, so. Was war hier? Ich kann haben. Ich die Person, die. So, kannst ihn überspringen, ne? Ja. Uh, yeah. so. Kommt ein großes, ja. böses Monster. Ja, nee, war die so gut drin, glaube ich. Ja. So, was geht denn da? Oh, was war das? Testdark! Testdark, Junge. Ah! ah, ah, ah. Testdark. <lacht> hey, sag mal, füßt du wahnsinnig? Naja, ah, wir kriegen ja eine Menge Mieten. Schau mal hier ein Minenfeld auf, ne? Äh, ja. Juhu! Das Monster. Kannst nix. Langt mal ab. Ich sammle mal ja alles ein. Leid, bist nicht auf die Mine getreten. Ah doch jetzt schon. Immer schön in die Weichteile, immer schön in die Weichteile. Mache ich das die ganze Zeit, aber du triffst dich gerade gar nicht. Hier mal zunächst nächsten Biene. Mit, dann nach. böse monster ähm oh, warum ist, äh? ist hier nicht platziert doch die ist platziert der ist nur nicht drauf getreten doch ja. halt okay. jetzt Ich glaube, gleich mal map hier einstellen. Ah, noch mal darum, genau. Und packen wir mal hier eine rein. Ja. Hm. ja. fast Nein, das war daneben. <lacht> So oh, du dummes Stück geht da drauf. Das geht jetzt nicht. Jetzt komme ich da auch nicht vorbei. Oh. Oh, ich komme da nicht lang. aus. ist das Never mind about that. <lacht> <lacht> jetzt gehe ich weg. Ja, es waren ganz sicher die Pistolen, die hat Ding erledigt haben und nicht die Mähe. Ja. Das war einfach. Puh. Aber damit ist das Kapitel zu Ende. Ja, äh. okay, wir haben es geschafft. Gleich. Rang ich wieder... wieder keinen Rang bekommen. Ich würde sagen, erstmal gehen wir wieder in unser Hauptmenü. 13 Minuten habe ich das geschafft. Okay. <lacht> Natürlich, ist nicht geil. dann, dann war es das für den Part. Ja, also dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis Find dann. Ciao, ciao und tschüss, aufs